Regeln habe ich befolgt, um in die praktische Umsetzung beim Investieren zu kommen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In meinem heutigen Video erkläre ich dir diese fünf Regeln in praktischen Schritten. Alle Anfang ist schwer. Nein, das stimmt nicht immer, dieser Spruch. Wenn der Schüler bereit, ist der Lehrer nicht weit. Also, los geht es metapraktische Umsetzung. Warum ich das Investieren an den Börsen so mag? Weil es gibt Risiko, Gewinn und Adrenalin. Und jeder entscheidet selbst, ob er in finanziellen Freiheit leben möchte und eigenes ultimatives Leben führen nach eigener Vision oder er hilft den anderen, diese Vision Ihre eigene Vision zu erfüllen. Im Hamsterrad gibt es kein Nervenkitzel und jeder entscheidet selbst, ob er in finanziellen Freiheit leben möchte, außer vom Hamsterrad und ein ultimatives Leben führt oder er unterstützt die anderen beim verwirklichen ihrer eigene Vision. Das Investieren hat zwei Bereiche. Das ist der technische Bereich, Du brauchst ein Smartphone, ein Laptop oder auch ein PC und du brauchst ein Depot. Ein Depot kannst du, kannst du eröffnen bei der eigenen Hausbank. Du kannst aber auch unabhängig zu einer anderen Bank gehen und dort ein wettpapier -Depot öffnen. Denn Wettpapier-Depot unterscheidet sich von einem normalen Girokonto, wo nur Geldbewegungen alltäglicher Art passieren, indem das es ein Extra-Konto, wo man die Wertpapiere kann kaufen, halten und verkaufen kann. Und ähm, da hatte ich dir an diese Stelle einfach Vergleiche zu ziehen und zu schauen, was kostet dein Depot und das günstigste oder sogar kostenloses für dich zu nehmen. Ähm, schaust dich auf meinem YouTube-Kanal nach einem kostenlosen mobilen Broker und nach einem sehr preiswerten Depot was ich auch selbst nutze. Wenn du sicher gehen möchtest, dass dein Depotanbieter auch solide ist, kannst du dich vergewissern, indem du auf die BaFin-Seite gehst. Es gibt eine Webseite. Es gibt eine Finanzbehörde, die Banken beaufsichtigt. Und du kannst dich vergewissern, wie solide dein Depotanbieter ist oder nicht, damit du auch auf der sicheren Seite bist. Also ich gehe einfach davon aus, dass du ein Smartphone bereits besitzt und auf ein Smartphone kannst du einen mobilen Broker, also eine App von einem mobilen Broker runterladen. Ich ver verknüpfe dir einen Link unter diesem Video und du kannst nutzen den, das ich nutze. Ein Laptop oder auch ein PC, eine stationäre Version von einem Laptop. Das hat so gut wie jeder. So und wenn du das gecheckt hast und schon hast, dann gleich geht weiter mit dem Video und ich erzähle, wie ich das gemacht habe. In der Zwischenzeit werde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und auf die Glocke drückst, denn wenn du weiter dran bleiben möchtest, kannst du meine Videos ganz gut dafür nutzen. Um die Finanzinstrumente an der Börse zu nutzen, braucht man ein ordentliches Mindset und daher sollte die Motivation ähm, stimmen, um an der Börse zu investieren. Man muss bereit sein, vieles dazu zu lernen. So und zusätzlich musst du wissen, wie geht das dann tatsächlich in die Umsetzung. Und das sind die fünf Regeln. Jetzt gehe ich Schritt für Schritt und erzähle ich von meiner praktischen Umsetzung. Als ich den Mobilbroker von Trade Republic App auf mein Smartphone heruntergeladen habe, habe ich begonnen, meine Investitionen zu tätigen. Das geht Ganz simpel, indem du in der App einfach die gewünschte Werte aussuchst und dann hast du eine Möglichkeit mit Barten kaufen, diese auch zu kaufen. Mehr war auch nicht zu tun. Dann habe ich eine Summe angesammelt, wo ich schon mehrere Aktienanteile kaufen konnte. In der Zwischenzeit habe ich die Aktien analysiert und habe äh, meine Strategie aufgestellt und habe geschaut, welche Aktien passen denn in mein Portfolio und dann habe ich sie ähm, zu einem guten Kurs auch gekauft. Das ist einfach ein Lernprozess, den man durchlaufen muss. Als erstes, nachdem ich mein Warum hatte, habe ich begonnen, meine Strategie aufzustellen. Die Strategie richtet sich nach der Geldsumme, wie viel Geld Möchte ich denn überhaupt investieren? Auf welche Summe investiere ich denn? Und ähm, denn das ist ganz wichtig, um runterzubrechen auf die monatlichen Zahlungen, um diese Summe zu erreichen. Da habe ich ermittelt, welche Summe brauche ich für meine finanzielle Sicherheit und wie viel brauche ich für meine finanzielle Freiheit. Und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle, dass meine Rentenlücke zum Beispiel gefüllt wird, ich habe eine, dass ich weitere Dinge erleben möchte in meinem Leben oder einfach kaufen oder einfach leisten. Alles zählt dazu und ich habe eine Summe für mich ermittelt, die mich ganz glücklich machen kann. Also die Geldsumme ist ganz wichtig und zwar explizit aufgeschrieben, dass ich in 15 Jahren diese Summe erreichen möchte. Und das rate ich dir auch zu tun. Sei nicht bescheiden in deinen Ansprüchen und rechne einfach durch und hoch und ermittle, was für eine Geldsumme ist für dich ganz wichtig. Danach muss man wissen, wie erreiche ich diese Summe. Also, ich habe mich für die Aktieninvestition entschieden, dann ich habe mir versprochen, dass ich damit mein Geld am besten, aber auch risikoreich, arbeiten lassen werde. Und ich tue das auch. Das werde ich nicht die ganze Zeit machen, aber bis ich einen bestimmten Level erreiche, werde ich das tun, indem ich in die Wachstumsaktien investiere und hohe Gewinne anstreiche. Und da gehe ich ganz gezielt vor. Dafür habe ich eine Strategie aufgestellt. Eine feste, gute Strategie ist wichtige Regeln, die ich erfüllt habe. Dann ich kann damit ganz gut die Risikofaktoren aushalten, wenn dieses Risiko auf, dem, auf den Börsen auftaucht. Die Strategie stellt jeder für sich persönlich auf. Dann muss man natürlich das Geld finden, das man ansparen kann und welche Summe man investiert. Denn die Strategie ist ja die Zielsetzung einer Geldsumme. Und zusätzlicher Weg um dieses Ziel zu erreichen. Wenn man Strategie aufgestellt hat, dann bricht man diese Strategie auf die Planschritte. Und dazu gibt es noch eine ganze Menge Videos. Abonniere meinen Kanal, und bleib dran und sei immer informiert und entwickle dich einfach weiter, wenn das auch für dich der Weg ist. Oder vergewisse dich einfach, ob die Idee oder der Weg, den ich gehe, auch für dich sein kann. So, wenn die Strategie steht und der Plan steht, dann wird er einfach umgesetzt. Also aus einer Theorie, aus einem unsichtbaren Traum wird praktisch umgesetzt. Wichtig ist an der Stelle zu sagen, ich habe meine Strategie aufgeschrieben. Ich habe nicht nur die Punkte aufgeschrieben, trocken, was ich erreichen möchte, sondern ich habe aufgeschrieben, warum ich das erreichen möchte. Denn das hilft mir in Turbulenzen vom Leben, wenn ich da, äh, darauf hinschaue, äh, nochmal mich zu fokussieren, um den Weg weiterhin zu gehen. Tja, wir sind emotionale Wesen und werden sehr oft auf die Probe gestellt. Unsere Emotionen und die Börse sind 80% Emotionen. Das hat auch der alte Kostolani schon gesagt. Börse sind Gefühle, Börse sind Emotionen. Und die Strategie hilft mir immer, meinen Fokus zu behalten und mich nicht aufregen zu lassen über die Volatilität oder andere Risikofaktoren, die auf dem Aktienmarkt herrschen. Inzwischen habe ich auch Kryptowährung. Also ich habe mich da weiterentwickelt. Und jetzt fasse ich alle Punkte zusammen. Um in Aktien Aktieninvest einzusteigen, habe ich mich technisch aufgestellt mit einem Smartphone und einem Laptop und einem Depot oder mehrere Depots, die ich inzwischen habe, um Aktien zu kaufen, zu halten und zu verkaufen. Denn von einem Girokonto geht es halt nicht. Die technische Seite. Dann ist das die strategische Seite. Also Mindset, eine Strategie, ein Weg, wie man die Strategie umsetzen möchte, einen Plan und ganz wichtig, der letzte Punkt, die fünfte Regel, Wiederhole es immer wieder. Die Planumsetzung und die schrittweise Weg zu dem Ziel. Inzwischen betrachte ich das Investieren wie ein Beruf. Ich habe mich wirklich da weitergebildet, indem ich noch eine Trading-Ausbildung gemacht habe. Letztes Jahr, zu Anfang der Corona-Zeit, habe mir einfach diese ganze Quarantäne genutzt und habe Indikatoren gelernt, einen Online-Kurs gekauft und die nutzen mir wirklich sehr viel beim Aktienanalyse und richtige Instrumente aufzustellen, um den wirklich guten Investmentpunkt zu erwischen und dann in die Kurse einzusteigen. Ich hoffe, dass das Video dir genutzt hat und ich hoffe, dass du für dich den Weg findest zum Investieren. Ich danke dir fürs Zuschauen bis zu diesem Zeitpunkt.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 bis dann. Wir sehen uns im nächsten.